Bei schönstem Sonnenschein geht es jetzt nach München zur Free. Erstmal, die beginnt am Mittwoch. Und dann werden wir ein bisschen die Berge erobern. Der Jörg hat einen Auftritt in Linz, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und noch ein paar andere Termine, vielleicht fahren wir auch noch nach Wien. Also, na, gibt es so ein paar Überraschungstermine, wir werden sehen. Und auf jeden Fall wollte ich in die Berge und wollte Schnee sehen. Und jetzt habe ich gehört, Jörg, dass äh, der Schnee schmilzt. Was soll machen? Ja, der ja gut, wenn das mit dem Schnee nicht klappt, dann mal gucken. Also oben Nicht, dass wir wieder am Meer in, äh, landen, ne? in Italien. Oben liegen vier Meter, bis die Bistie geschmolzen sind. Also so. oben liegen vier Meter, sagt der Jörg. Also ich hoffe, das klappt alles und nicht, dass wir wieder sonst wo landen. Letztes Mal, als ich in die Berge wollte, bin ich am Meer in Italien gelandet. Wir werden sehen. Tschüss. Du bist zu Hause! Ja, genau. Endlich wieder, endlich wieder zu Hause. Hier ist nämlich der Jörg aufgewachsen. In Kamp. Herr Kemp aus Kamp. Ich ich an. Du gibst mir Geborgenheit, was ich nirgendwo sonst fand. Du gibst mir Sicherheit. Ich gebe dir mein Wort, Ein Hoch auf die Leichtigkeit Du mein Heimatraum Ich ein Raumschiff in der Zeit Und wie ist das so wieder Heimatluft zu schnuppern? Schön. Ja. Schön. Das war alles nicht mehr so wie es mal war. Nee, ne? Nee. Dieser Platz hier, also hier standen Bäume. Bäume. Das ist da nicht asphaltiert? Hier war immer Kiefern. Das kam auch viel größer vor, weil ich ja kleiner war. Ja, das kenne ich, das Phänomen. Und hier haben sie dir also schon das Denkmal gesetzt, ja? Genau. Oh. Camp Forever. For Ende der nicht, die Sonne scheint. Ewigkeit Teil ein. Ein Traum auf zwei Köpfe verteilt. Ewigkeit Teil 2, zwei. zwei Herzen ineinander verkeilt, Ewigkeit Teil 3, klapper. Die Gitarre ist bestimmt. stimmt. Mhm. Hörte, sich, fand, hörte sich aber total schön an. Ja, jetzt bist du zu Hause, Herr Kemp. Ach, meine Heimat. <lacht> aber wir sind ja überall zu Hause. Hier gibt es auch einen schönen Stellplatz, aber der ist irgendwie geschlossen. Der ist nämlich da, hinten am Anker. Total nett. Und vor allen Dingen guckt auch mal diesen Ausblick an. Schön, ne? Aufwachen mit diesem Panorama wie Absolut wunderschön. Wir sind gestern von der Free von München losgefahren und haben diesen Stellplatz hier entdeckt. Beziehungsweise es ist eigentlich ein Campingplatz. Und das ist echt ein toller Platz. Vor allen Dingen, wir sind jetzt abends angekommen und konnten jetzt vor der Schranke stehen. Und guckt euch das mal an hier. Klasse, ne? Die Sonne kommt auch raus. Da blitzt schon die Sonne. Das ist natürlich der Knaller, ne? blauer Himmel. Und auch noch, ich habe Schnee. Ich glaube, da sind diese Panoramaplätze, ansonsten ist der Platz hier ähm, terrassenförmig angelegt, also wunderschön und eine schöne Weite und zwar ist das hier ein Insel, das kann ich schon mal verraten. Also wie man sieht, kann man hier auch mit größeren Fahrzeugen perfekt stehen und hat dann hier so eine Traumaussicht. Echt schön. Bilderbuchwetter. Ja, ne? Wir sind so Unbekanntes Land. So jetzt fahren wir nach Linz. Der Jörg hat da einen zauberhaften Auftritt in einem, also ein Wohnzimmerkonzert von, also wie wir jetzt schon finden, mega netten Menschen. Die schreiben schon die ganze Zeit Nachrichten, die Kinder haben tolle Bilder gemalt als Willkommen. Also wir freuen uns auf jeden Fall ganz dolle. Und das Wetter ist mega schön. Wir haben jetzt hier noch an so einem See eine kleine Rast gemacht. Und vorher waren wir noch an der Therme und ja haben uns, wohl, haben uns auf jeden Fall gesäubert. Mal gucken, vielleicht darf ich ja gleich ein paar Aufnahmen machen von dem Live-Konzert. Ich sagte ja, jede Reise ist irgendwie eine Traumtour und unerwartet stehen wir hier auf einem schönen Berg und haben hier so eine schöne Aussicht und haben echt mega gut geschlafen. Nach einem traumhaften Konzert bei unglaublich netten und herzlichen Gastgebern und Gästen geht es jetzt weiter Richtung Kitzbühel. Zumindest ist das der Plan. Wir werden sehen wohin uns die Reise führt. Buche nach einem Café. Haben wir jetzt hier diesen schönen, ich dachte, das wäre Wolfgangsee, aber der heißt Abersee oder so. Aber es ist alles noch zu, ne? Hier ist der Wolfgangsee. Das ist der Wolfgangsee. Aber hier, hier kommt Dampf aus der Küche, oder? Die bereiten was vor. Winter am See. Das ist doch schon mal gut an. Hausgemachte Mehlspeisen. Schatzi. Ja. Rat wäre ja. Aber auch ich will mich glaube ich nicht zu so früh freuen. Ich glaube, es ist nicht auf, oder? Guck mal, wie schön. Ne, da sitzt kein Mensch drin. Oh, wie schade. Leider nicht auf. Jetzt habe ich hier so eine mega geile Location. Aber kein Kaffee hat auf. Weißt du was? Ich koche uns jetzt einen Kaffee und dann setzen wir uns einfach hier hin. Ist doch auch in Ordnung. Oder? Sesam, öffne dich! Wo sind wir gelandet? Und zwar am... Wow! Wolfgangsee. Am See vom Wolfgang. Bei strahlend blauem Himmel. Und es gibt noch so vereinzelt Schnee. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so in Kanada. Es hat irgendwie so ein Kanada-Feeling. Ist das cool! Und dann dieses Mega-Wetter. Und ähm, es ist noch mega ruhig hier, deswegen hat auch noch viel geschlossen, aber hier der Campingplatz am See Berau, ist der, wie man hier sieht, ist zwar total leer, also da hinten stehen noch welche, da stehen wir, aber kann uns ja nur recht sein, ist auf jeden Fall das ganze Jahr geöffnet und auch das Restaurant hat offen, weil wir heute mal die Küche kalt lassen wollten. Heute haben wir uns überlegt, dass wir noch höher steigen in die Berge. Also so vielleicht so eine Skihütte oder eine Rodelpartie. Und da habe ich mich erinnert, dass ich auf der Free einen äh, total netten Mann getroffen habe, der mir was von einem Stellplatz erzählt hat und zwar in der Gegend so um Schäffau. Der heißt Panorama-Stellplatz Friedburg und der scheint wohl wirklich programm zu sein. Der liegt mitten in den Bergen und ungefähr drei Kilometer entfernt ist eine Seilbahn und es soll auch eine Rodelbahn geben. Ich habe da gerade angerufen, also so freundlich habe ich noch nie mit einem wohnmobil stellplatz Gasthofbesitzer gesprochen. Sie freut sich, dass wir kommen, also das ist so ein Willkommen und da fahren wir jetzt hin. Und ähm, ich werde euch natürlich wieder mitnehmen. Und es soll auch eine sehr gute Gaststube da geben. Und so wie ich es verstanden habe, bekommt man dann von der eh geringen Stellplatzgebühr noch ein bisschen was erstattet. Ja, dann gehen wir jetzt mal los, ne? Oder vielmehr, wir fahren los. Ende der die Sonne scheint. Ewigkeit scheint ein. Ein Traum auf zwei Köpfe verteilt. Ewigkeit 2 zwei. zwei Herzen ineinander verkeilt Das ist aber eine schöne, interessante Anfahrt. Also, da ist aber ein Wohnmobilzeichen. Und ich habe gelesen, es wäre auch Platz für größere Fahrzeuge. Aber wie soll denn der bitte schon diese Brücke fahren? Abenteuer. Also, das ist jetzt hier der Schnellplatz, den ich auf der Free entdeckt habe. Nach 1,5 Kilometern Ankunft am Ziel auf der linken Seite. Ankunft auf am Ziel auf der linken Seite. Das ist ein bisschen statik ausdauer, Schatz. Das ist ja das halt schattig. ist Von welchem aber ärgerlich. Was für ja ein Abenteuer hier schon wieder. bei der Traumtour-Abteilung hier. Eieieieiei. Und du meinst, ja, wenn wir oben ankommen. mache ich schon. Oh, das darf nicht wahr sein. Schönes Wetter. Oh mein, oh mein Gott. Also, ähm, ich will hier wieder weg sein, wenn es schneit. Da kommst du nicht mehr runter? Hoch kommst du, aber runter immer. Da kommt doch kein Mensch drauf, dass das ein Wohnmobilstellplatz ist. Äh, also weiter geradeaus für mehr. Ach, tja. gut, dass sie Schilder hingemacht haben. Ich glaube, da sagt so manch einer, das kann nicht sein. Aber Schatz wo sind wir hier? Hast du schon mal so eine Antwort gehabt? Ja. Die Neuberechnung. sind, die sind schon Neuberechnungen. Bitte, Bitte wenden Sie. Bitte wenden Sie. Schnee landet in Sicht. Sie Licht am Ende des Tunnels. Oh mein Gott. Diese Tiere, die da aufgestellt sind, sollen einem Vertrauen schenken. Mhm. Dass man sagt, glaub, hier ist doch alles noch richtig. Also man sollte das auf jeden Fall nicht bei Dunkelheit anfahren, weil du siehst ja dann nichts. Das ist bestimmt Mega Blick. Ne? So jetzt sind wir doch bestimmt da. da und die die Friedburg ist, ne? und die Sonne. Da Gasthof Friedburg. Wir sind da. Und wo sind die Stellplätze? Drum, oder was? Am Recht am See. Auf der linken Seite. Okay. okay, ja, natürlich. Weil ich sehe hier keine Möglichkeit, wo du stehen kannst. Die haben wir hier? Ja. Alles klar, okay, super. Guck mal hier, wie idyllisch. Und was für eine Ruhe, ne? Ja, die Mega. Ruhe ist in der, in Echt? In der immer. Nacht kein Lärm von wow. irgendwelchen Straßen. Eisenbahn. Richtig cool. Stellen. Allerdings hat der Traum einen Schattenplatz. Also, es ist halt äh, durch diesen Berg. Und deswegen, weil es noch relativ früh ist, fahren wir jetzt erstmal runter und suchen uns ein sonniges Plätzchen und dann fahren wir gleich nachher wieder hoch. Ja. Mega Ausblick. Ich sehe uns schon heute Nacht hier oben stehen. Das wird doch mal ein Abenteuer. Mal was ganz Neues. Weil ich glaube, höher geht es nicht mehr das an, wie hoch wir sind. So. Expedition Österreich. Na, das ist ja mal ein Blick. Hammer! Herr Kemp, cooles Plätzchen. Leute, das glaube ich nicht. Also wir wollten ja, ähm, sind ja auf der Suche nach einer Hütte, beziehungsweise einer Seilbahn oder einem Lift, der uns zur Hütte fährt. Und was ich jetzt hier erlebe, ist der Knaller. Und ich habe gerade mit jemandem gesprochen, es soll noch höher gehen. Das ist der Wahnsinn hier. Also, ich sag immer wieder: ne, Reisen im Reisemobil. Wir hatten ja eigentlich einen anderen Plan, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht schlecht, oder? Ich zeig's mal. Ertreten, unbekanntes Land. Die im Bauch und Gänsehaut. Ende der Fünsternis, die Sonne scheint. Ewigkeit. auf zwei Köpfe verteilt, Ewigkeit, Teil 2. Das ist ja der Wahnsinn. Stehst du nur leider ein bisschen schräg. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt. Guckt mal hier. Und da ist der Aussichtsplattform. Hier gibt es nämlich auch so wunderschöne Wasserfälle. Und den das jetzt führt, das Rollsenrad. Leute, Leute, Leute. Kann das sein, dass das der ja richtige Zufall ist? Das gibt es nicht. Aber der Orange -Camp, ne? ist so ein zuverlässiges Auto. Jetzt kommt der ja noch mit seinem Schnee. Hat mal einen an. Schneehaufen hingelegt. Kloppt halten, aber wir finden das ist zwar ein schöner Platz, aber es ist hier kaum, man kann weder laufen noch kann man hier stehen, noch kann man hier mit dem Stuhl sitzen, weil es, es fängt an zu tauen und das sieht man, es ist voll der Matsch. Finde ich echt ein bisschen too much. Komm dann stellen wir uns einfach auch eine Kneipe. Auf dem Parkplatz. So, jetzt fahren wir wieder zum Ausgangspunkt. Oh, <lacht> Nur weil die Frau eine Stunde Sonne hatte. Zehn Minuten, die sagen. Zehn Minuten. So, jetzt sind wir in Kitzbühel angekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist echt ein interessanter Tag. Diese Plätze hier, die hier so, also diese Parkplätze, da wollen die 46 Euro für haben und wir haben entschieden, das machen wir nicht mit, das geht ja gar Komm mit mir, wie heißt das? Komm mit mir ins Abenteuerland. Ey, das soll jetzt richtig Links sein. Links abbiegen auf die Dorf. Leute, Leute, Leute. So. Und fertig. Wir sind jetzt nach wie vielen Stunden, Schatz? Nach wie vielen Stunden sind wir angekommen? Haben wir jetzt einen Platz gefunden, der uns richtig gut gefällt? Hier, das nennt sich Bike-Treff in Schäffau. Ich glaube, Schäffau ist doch nicht ein Drehort vom Bergdoktor. Total gemütliches ähm, Gaststätte und ein sehr schöner mm. Stellplatz. Ich habe bisher nur im Dunkeln geguckt. Morgen schauen wir im Hellen. Und jetzt ist Feierabend. Prost, Schatz. Nach langer Suche haben wir es endlich geschafft. Wir sind jetzt hier auf dem Wohnmobilstellplatz am Bikertreff. Das ist eine richtig coole ähm, Restauration. Da haben wir gestern auch super lecker gegessen. Und schaut mal hier, man steht hier echt ganz schön in der Bathroom. Da stehen wir. Allerdings in meinem nächsten Wohnmobilleben brauche ich sowas wie Fußstützen. Es ist mega schräg hier. Und ohne Stützen, also wir haben es immer noch ein bisschen schräg. Ja und hier. Schön, ne? ist es natürlich jetzt alles voll Schnee, aber hier kann man im Sommer auch irgendwie wohl sitzen. Das ist, glaube ich, ein kleiner Teich. Erstes Etappenziel haben wir geschafft, Schatzi. Ist das ein Hammer? Ey. Ich glaube, ich werd nur Skifahrerin. Ich lehne mich bei dir an. Du gibst mir ein was ich nirgendwo sonst fand. Du gibst mir Sicherheit. Ich gebe dir mein Wort ein Hoch auf die Leichtigkeit. Du mein Heimatraum, ich ein Raumschiff in der Zeit. Ich nehm dich bei der Hand, wir sind uns so vertrauen, treten unbekanntes Land.